Ich bin auf der Internetseite von GapMinder.org. Das ist eine schwedische Organisation, die unter anderem animierte Daten bereitstellt. Und da möchte ich hin. Ich scroll hier runter und gehe hier zu den animierten Daten. Auf der Einstiegsseite wird mir hier ein Blasendiagramm angeboten. Ich habe hier eine X- und eine Y-Achse. Auf der Y-Achse kann ich verschiedene Themen wählen zum Beispiel hier die Kindersterblichkeit und ich kann hier rechts also Regionen auswählen auf der Welt oder auch einzelne Länder miteinander vergleichen und wenn ich hier runtergehe, dann habe ich auch andere Darstellungsmöglichkeiten mit verschiedenen Diagrammarten und rechts aber auch sogar Vergleiche mit Fotos und Videos. Ich gehe hier mal auf die Liniendiagramme, also einen Verlauf darzustellen. Man sieht hier X-Achse ist dann die Zeit, also es geht hier bei 1800 los bis in die Gegenwart, unter Umständen dann vielleicht auch noch eine Prognose in die Zukunft und ja, ich kann hier rechts die Länder auswählen, die ich vergleichen möchte und hier oben ein Thema. Gut, was möchte ich jetzt mal vergleichen? Ich möchte mal vergleichen die Lebenserwartung, die haben wir hier mit drin, da kann ich draufklicken und zwar von China und Deutschland. Dazu wähle ich hier rechts China aus und ich wähle äh, Deutschland aus. Das muss ich dann noch bestätigen. Dann wechselt hier jetzt also die Ansicht auf diese beiden Länder, die ich ausgewählt habe. Und ich habe hier mein fertiges Liniendiagramm. Das Ganze kann ich hier animieren. Das kann ich auch beschleunigen, indem ich hier mit der Maus ziehe. Das kann ich vor und zurück machen und dann dementsprechend also den historischen Verlauf anzeigen. Was auch noch ganz nett ist, ich kann es hier natürlich ähm, vergrößern, also aufs Vollbild gehen. Und ich habe ja auch einen Präsentationsmodus. Wenn ich da drauf klicke, dann wird es hier alles größer. Sogar wenn ich es über den Beamer ähm, präsentiere, dann äh, sieht man es dann auch dementsprechend in den Räumlichkeiten, auch wenn man weiter hinten sitzt. Gut, wie kann ich das jetzt äh, woanders nutzen? Zum Beispiel in Moodle oder auf eine andere Seite. Dazu gibt es hier rechts oben verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu teilen oder weiter zu verwenden. Das heißt, ich kann hier einen Link erstellen. Mit diesem Link würde ich dann direkt jetzt auf diese Grafik wiederkommen. Ich könnte das Ganze runterladen und zwar als Vektorgrafik, das ist eine SVG, die dann natürlich statisch ist. Es ähm, gibt sicherlich Einsatzmöglichkeiten dafür. Und ich kann es hier auch über einen Frame einbinden. Das heißt, wenn ich das hier mal kopiere und in Moodle einfüge, dann kann ich diese interaktive Grafik in der Lernplattform verwenden. Das wollen wir doch jetzt mal ausprobieren. Dazu gehe ich also in Moodle, lege eine Aktivität Textfeld an, stelle auf HTML um, füge diesen Code hier ein. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Also das Gleiche, was ich jetzt hier auf der Seite habe, habe ich dann auch hier. Also die ganzen Einstellungen. Ich kann es hier auch animiert abspielen lassen. Habe hier unten diesen Regler. Und äh, kann jetzt sogar hier weiter rumspielen und hier zum Beispiel noch äh, andere Länder hinzufügen. Das würde dann gehen. Hier gibt es jetzt noch ein Problem, ich müß, müsste das hier bestätigen, aber ich finde diesen Button hier nicht. So, das habe ich äh, vorhin schon ausprobiert, das liegt einfach daran, dass das nicht hoch genug ist. Und zwar hat dieses Frame 500 äh, Pixel als Höhe, ich stelle jetzt hier mal auf 800. Und wenn ich das mache und dann zum Beispiel Australien hinzufüge, dann kommt hier also dieser Button, den ich brauche um dann Australien hier hinzuzufügen. Ich kann hier den Präsentationsmodus einstellen, ich kann das Ganze hier auch im Vollbild öffnen und ich habe auch weitere Optionen, Farben und so weiter, kann ich alles umstellen. Allerdings, wenn ich natürlich hier die Seite wieder aktualisiere, also neu lade, dann habe ich wieder das, was ich ja von äh, vorhin eingestellt habe. Ja, was sind die Einsatzmöglichkeiten? Ich kann natürlich klar einfach das Textfeld einfügen auf der Textseite, in ein Buch, wie auch immer. Aber ich kann es auch mit einer Aufgabe verknüpfen, also in eine Aufgabe zum Beispiel integrieren, in der Aktivität Test integrieren, dass also die Schüler Arbeitsaufträge bekommen, indem sie hier diese Grafik verändern sollen. Auch ähm, kann man ja hier andere Themen noch wählen. Das können dann die Schüler auch selber machen. Und äh, dementsprechend also diese Interaktivität, direkt in Moodle nutzen.